willkommen zurück bei mr bauer gaming hier mit einem weiteren kapitel des hirten des schafhirten hier in elk mountain der sich gerade vorbereitet nach deutschland zu fliegen um seinen traktor den er gekauft hat hier für günstiges geld also ein oldtimer traktor in deutschland an mann zu bringen es ist 6 uhr in der früh wir haben anfang oktober die schafe sind versorgt Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf zum Flughafen. Der Flug sollte losgehen so in circa drei Stunden. Um neun Uhr rum sollte der Flug losgehen. Daher machen wir uns auf. Es ist alles fertig. Gepäck ist im Kofferraum oder auf der Pritsche. Und deswegen würde ich sagen, oh, gehen wir los. Auf ins Abenteuer nach Deutschland. So, hier bin ich in Germany, in Deutschland. Ich bin ganz gut angekommen hier. Der Flug war in Ordnung, kein Problem. Es ist ein schönes und ruhiges Dorf hier in Niedersachsen. Ich habe gerade Mittag gegessen und natürlich, wie kann es anders sein, ein schönes, kühles Bier getrunken. Genau, so wie sich das gehört hier in Germany. Ich wurde von der Familie ganz, ganz freundlich aufgenommen. Die wohnen gleich hier gegenüber. Dann gehen wir mal gucken. Sehr, sehr freundliche Leute, sehr gastfreundlich. Sehr, sehr lieb. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die deutsche Gastfreundschaft, die ist richtig cool. So, ich würde sagen, ich gehe mich jetzt zurecht machen, damit wir dann ähm, auf den Deal kommen mit meinem ähm, Porsche Traktor. Und sehen dann später in einem paar Minuten oder ein paar Stunden, sehen wir uns dann an, was hier abgeht. Hier ist einiges los. Und ja, wir ich bin gespannt, wie es weitergeht und was hier heute noch passieren wird. Wir werden sehen. Ich sage, ich mache mich frisch und wir sehen uns danach. So, okay, ich habe mich umgezogen, habe mich mal ein bisschen Deutschen... Stil angepasst also muss jetzt hier nicht den cowboy äh, spielen sondern ähm, hier mich ein bisschen anpassen also hier sollte jetzt dann gleich eine parade stattfinden von alltimer traktoren das ist ja auch der grund warum ich hergekommen bin ähm, hier einen guten preis für meinen porsche traktor rauszuholen ihr könnt sehen hier wurde auch schon viel gemacht also hier wurde ein festgelände aufgebaut über nacht das heißt also, ja, das heißt also, da bin ich gespannt. Ich will jetzt gar nicht aufs Festgelände gehen, sondern ich möchte mich hier hinstellen, wo ich einen guten Blick habe, damit ihr auch einen ja, sehr guten Überblick, einen guten Überblick habt über das, was jetzt gleich passieren wird. Okay, wir sehen uns gleich, sobald es losgeht so es schaut aus als würde das losgehen hier diese parade und zwar ähm, schauen wir mal was als erstes hierher kommt also ich bin gespannt hier die das scheint ein das scheint ein case international backstripe zu sein und zwar schauen wir mal das ist ein 66 er schön in schwarz in schwarz das ist ein äh, der hat ein motor an 7,1 liter 6 zylinder motor Baujahr 1975 und da kommt mein kleines Verkaufswunder, hoffentlich. Das ist der Porsche Diesel Master Vierzylinder mit einem Porsche 4F, 419 Motor, 3,5 Liter und Baujahr 1960. Wunderbar. So, und dann kommt der Awesome Henry. Das ist eine Maschine. Wow, der Klang ist ein Ford V8, 4,6 Liter Motor, Baujahr 1940. Das ist echt was. Das klingt schon so richtig nach amerikanischem Blubbern. Das fühlt sich so an wie die Heimat. So, kurz weiter. Das geht ja hier wie am Schnürchen. Und zwar ist das hier anscheinend ein Belarus a 42 Oh, das ist ja ein spezielles Teil. Da habe ich leider nichts, was ich darüber sagen könnte. Da müsste ich dann mit dem Besitzer reden nachher, weil ja, gewisse kenne ich natürlich. Aber natürlich die meisten, die dann aus dem möglich Ostblock kommen, die sind für mich manchmal so ein bisschen unzugänglich gewesen. Klar, für mich viel Neuland ist halt... Ähm ja, nicht unbedingt die Kultur, wo ich groß gewachsen worden bin. Na, das ist dann eher ähm, eben die amerikanische Kultur. So, dann kommt ein anderer schöner Traktor. Oh, Orangefarben. Uh, der klingt ja. Das klingt ja wie ein Rasenmäher oder Moped. Das ist ja cool. Das ist muss ein MT3A45 sein kleines Tatörchen, schön schön schön, wunderbar. Und das schaut aus, als wäre das ein einen Ursus. Moment mal, das ist ein C328. Genau mit einem 1,9 Liter Motor, vier Zylinder, Baujahr 1963. Ich glaube, das könnte aus Polen sein. Okay, da kommt der nächste. Es ist echt spannend hier. Es ist toll. Ist Sound hier. Okay, das hier ist der C-Turm. 2,7 Liter Dreizylinder. Gebaut zwischen 1977 und 1980. c -Tor. Ist für mich auch ziemlich unbekannt, die Marke. Aber scheint, die haben auch bis heute überlebt. Die machen auch heute immer noch Traktoren. So, da kommt der IMT. Kann ich nicht erkennen das Typenschild, weil da da der, der, die Motorhaube aufgeschnitten ist. Also da kann ich nicht keine Details erkennen. Muss ich danach gucken auf dem Festgelände. Hm, das klingt gut. Das klingt gut. Oh, das ist ein schöner Klang. Das ist der EMT. Der 533er. Der hat 2,4 Liter. 3 Zylinder. Wurde gebaut 1961 bis 1988. Oh, das klingt schön. Das blubbert. So, und da kommt ein... Ich kenne die Marke Lizard nicht, aber ich glaube, das ist der Lizard Bügel. Habe ich auch keine Informationen leider. So, hören wir mal zu. Schöner Klang. Das ist der auch Lizard T30 A80. Anscheinend die zweite Version. Muss ich auch mit dem Besitzer reden gehen, weil äh, da kenne ich mich nicht sehr gut aus mit dieser Lizard Brand. Oh. spezielles gefährt das ist ein oliver ein 1855 turbo diesel oliver waukesha motor 5,1 liter 6 zylinder wurde gebaut von, 16, äh, von 1969 bis 1975 hat eine lustige radkonfiguration habe ich so noch nie gesehen aber der klang ist gut der klang ist echt cool so da kommt das nächste modell das scheint mir ein messi zu sein genau das ist der messi ferguson Der 185er turbo hat eine perkins 4,1 liter maschine vier zylinder wurde gebaut 1971 bis 1979 So, da kommt ein nächstes Gefährt. Das scheint ein bisschen langsam zu gehen. Muss ein Uraltgerät sein. Das schauen wir uns genauer dann auch auf dem Festgelände an. Also der Klang sagt mir, dass es schon mal ein Vierzylindermotor ist. Schön, das ist ja richtig cool. Das ist der McCormick Deering International Harvester. Da hat einen 6,3 Liter Motor, 4 Zylinder. Wurde gebaut 1923 bis 1929. Wow. Das ist bisher das älteste Modell, was wir bisher gesehen haben. Okay, das klingt fast wie... Das ist, klingt fast wie ein Lanz, aber ist keiner. Das ist der Lizet HR5, wenn ich mich nicht irre. Genau. So, und dann, dann kommt der Lanz. Das ist der Lanz D6009A. In der, glaube wahrscheinlich fast ähnlich wie eine Straßenversion. Kommt mit einem 7,3 Liter Motor mit einem Zylinder. Gebaut 1955. Und daher der absolut typische Klang mit diesem Einzylinder. Das ähm, schöne Blubbern. Ich glaube, das war damals richtig typisch für die Landstrukturen. Ähm, die wurden ja in Deutschland hergestellt. so viel ich weiß. Ich glaube, das Deutschland oder die Schweiz, aber ich glaube, ich war es war in Deutschland, Heinrich Lanz war das, wurde dann, äh, die Firma Lanz hat dann ähm, quasi das Standbein geboten für John Deere, um in Europa Fuß zu fassen. Also das war dann quasi John Deere, hat dann Lanz übernommen und ist damit eben auf dem europäischen Markt dann eingetroffen. Hey, okay, das sieht aus, als wäre ein zweites Modell von der IMT. Wunderbar. Schön, dass wir hier auch zwei Stück haben, das ist hervorragend. Dann kommt, das schaut nach einem Bucher aus. Okay, wunderbar. Das ist der Bucher D4000, 2,1 Liter Vierzylinder-Motor, gang gebaut in 1963 in der Schweiz. Und wenn mich mein Ohr nicht täuscht, da kommt ein nächster Lanz. Das ist dieses typische Geräusch, das ist der D4016. Mit Überrollbügel natürlich ein 4,2 Liter Einzylindermotor gebaut 1957 bis 1960. Na ja, Dieser Klang ist einfach typisch Lanz, das ist so cool. Ach, das ist ein aufregender Nachmittag hier in Hauer in Deutschland, in Niedersachsen. Schönes Wetter, das Wetter ist nicht zu heiß, es ist ein bisschen bewölkt. Es ist schön, die Bäume haben die herbstlichen Farben angezogen, also das Herbstkleid ist hier definitiv schon angekommen, sehr schön. Ich habe vorhin gerade in diesem Restaurant da gegenüber mein Mittagessen gehabt, wunderbar. Da kommt also der nächste, das ist ein Eicher. Ich glaube, das ist der Wotan 2. Das ist ein 5,8 Liter Motor, 6 Zylinder, gebaut 1973. Uh, das ist ein interessantes Gefährt. Das ist ja, sieht ja aus, als wäre das wirklich eine Forstmaschine. Das musste, glaube ich, wahrscheinlich dann sein, der Arzt 240 Belarus Forst Edition. Interessant. Wie das umgebaut worden ist, sicher auch ein Eigenbau, das im Ostblock sehr oft ist, dass da vieles selbst gebaut wird. Und da kommt auch ein Klassiker. Das ist der Fendt Farmer 2D. Das ist für die Kleinfarm. Ist ein äh, 2 Liter -3 motor gebaut 1961 bis 1967. Der Klang ist auch cool. So, und jetzt sieht sieht von fairer weit aus. Es wäre es fast wie eine Lokomotive, eine alte. Aber das ist natürlich nicht so. Das ist ja hier auf Straße. Aber es sieht so aus, als wäre das auf jeden Fall hier. Oh, das, der kommt auf Raupen daher. Das ist ja cool. Das ist der BT3 160.55. Und wenn ich mich nicht irre, waren, war das diese Parade. Ich gehe mal hier noch zwei Schritte nach hinten zu gucken, ob da noch was kommt. Ansonsten gehen wir gleich zusammen hier auf das Festgelände. So, da gehen wir die nochmal. Ach, das ist ja cool, dass das Festgelände. Das haben sie echt extra aufgebaut für diesen Tag. Die Kinder können hier Eis essen gehen. Dann haben wir hier natürlich die ganze Ausstellung an Traktoren. Die gehen wir nachher nochmal im Einzelnen durch. Also natürlich gibt es hier auch noch ein Event danach. Also äh, da wird sicher noch eine Musikgruppe kommen. Und ähm, ja, die Nacht wird hier nicht sehr früh enden, denke ich mal an. Denke ich mal hier. Okay, das ist ja echt eine Fundgrube für schöne alte Traktoren. Da ja, schlägt des Farmers Herzen vor allem, sagen wir mal, dem armen oder des älteren Bauers Herzen höher. Das ist einfach unheimlich toll hier. Ja, hier könnten man dann nochmal in der Bratwurst essen gehen oder so ein Currywurst oder sowas. Und da hinten sieht es aus, als wäre das hier eine Tractor-Pulling-Piste. Das heißt also, hier wird auch noch Action geboten im späteren Abend. Dann nehme ich mal an. Und da oder morgen natürlich. Das ist jetzt das ganze Wochenende hier dieser Anlass. Das ist ja toll hier. Das sieht ja echt cool aus. Das sieht ja, schön hier eine Tractor-Pulling-Piste. Ja, ich, da, ich weiß nicht, ob ich da drüber gehen darf, aber ich mache es halt jetzt. Sieht toll aus. Wunderbar. Wir haben da echt alles aufgestellt super schön ja ich würde sagen ich äh, gehe hier mal ein bisschen schnacken mit den leuten und ich sage mal wir sehen uns danach wieder dann ähm, schauen wir mal was danach passiert und ja, bis später bis nachher ich gehe mal gucken ob ich denn einen guten preis aushandeln kann ich habe den käufer auch schon gesichtet der wartet schon mit einem bischen und deswegen gehe ich auch dahin. Ja, dann bis später. Wir sehen uns nachher. So, ich gehe noch ein paar mal ein Bierchen trinken mit äh, dem potenziellen Käufer. Und zwar ist das der Philipp. Der hat mir 17.000 angeboten. 17.000, so wie er da steht. Hm. Das ist doch... 2.000 mehr, als ich erwartet hätte. Gut, ich habe natürlich angefangen mit 20. Und wir haben uns dann bei 17 gefunden. Ah, ja, doch ein schöner Deal. Glaube ich, auf jeden Fall. Ne? Was sagt ihr? Findet ihr das in Ordnung? Die 17.000... Ja, übrigens diese Seemaschine, die da dran hängt, die ist ein, quasi ein, eine Zugabe gewesen, die ist auch vorhin, also von dem ähm, Händler in Elk Mountain ähm, dazugekommen. Also der hat er ja noch quasi hinzugegeben, die hat er ja noch irgendwo stehen gehabt, hat die noch ein bisschen zurecht gemacht. Genau. So. Ich habe das okay bekommen, dass ich mal auf jeden rauf sitzen darf. Dann schauen wir uns den mal an. das ist einfach ein riesenschönes teil ich mir gefällt diese so so gut die farbe die höhe die räder die größe der, Ta der sound also ein richtig schöner traktor also wenn ich mal einem einen, einen ähm, vermögen würde und auch einen brauchen würde ich brauche ja im moment keinen traktor dann möchte ich auf jeden Fall versuchen, an so einen Teil zu kommen. Die sind sicher noch nicht ganz so schwer zu finden. Da gibt es sicher noch äh, Stücke, die da irgendwo rumstehen. Aber richtig schönes Teil. Ja, der International Harvest, der 1566er. Dann haben wir hier den Cetor 4911. Machen wir auch den Motor mal an. Man sieht schön, wie das aus Guss der Rahmen aus Guss hier der Motor, der ist ein, ein, ein Guss drin. Dann haben wir hier den IMT 533 äh, hat auch einen sehr, sehr schönen Klang. hat sogar eine Rundumleuchte montiert der Klang ist extrem schön mir gefällt das dann haben wir hier an den zweiten IMT es scheint mir so dass der aus Slowenien kommt Ein ganz anderer Klang. Aber auch schön. Wunderbar. Toll. Dann haben wir hier den Oliver. Ist auch ein großer Traktor, ne? Steht auch sehr hoch. Schön. Und dann kommen wir zu diesem Klassiker hier. Ein kleiner Traktor, eigentlich ziemlich klein, aber oho. Oh. Also dieser V8-Klang ist schon richtig schön. Sehr schön, sehr schön. Das ist echt ein, ein richtig schönes Teil. Wir gehen da mal ein bisschen nach hinten. Machen quasi den Rundgang gegen Uhrzeigersinn. Das ist dieser sogenannte Lizet HR5. Das scheint auch ein Einzylinder zu sein vom Ton her. Ein richtig schönes Teil auch. Ne? Auch die Räder, also die ja. Klingt ein bisschen wie er der Lanz, also eben daher die Annahme, dass es quasi eine einzylinder -Motormaschine ist. Okay, wunderbar. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Lizard T30 A40 oder sowas. Hier auch schön zu sehen wie unten die welle durchgeht ja, der motor hier sehr schön auch ein offenes zugängliches gehäuse hier schön Den Ursus, den 328er Ursus. Schön, auch von den Farben her. Schön gemacht. Auch nicht sehr groß. Toll. Mit seinem einen Beifahrersitz hier. Ursus, das war der Ursus, genau. So, dann haben wir hier den, den Fend, den 2D. Toll. Dann kommt der Wotan, der Eicher. In diesem Falle hier hat er eine Pflegebereifung drauf. Schön. Schöner, schöner Klang auch, finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir hier diesen den Belarus A240. mit seinem Schild vorne und dann eben im Kran. Große Maschine, sehr groß, schön. Okay, wunderbar. Dann gehen wir in den hier. Das ist der BT3 160.55. aus wie eine diesellok kommt aber auf diesen Wandlaufwerk riesen tank an der seite aber ist ein bisschen zur seite gesetzt sieht wirklich aus wie eine lokomotive schön okay interessantes konzept das ist ein zweiter imt 533 Ja, schön dann kommen wir zu dem land und zwar ist das der 40er genau die 40 16 er serie version hier muss man ein bisschen warten weil die starten ziemlich langsam aber wir können sehen auch beifahrersitz auch da und dann kommt dieses einzylinder der blubbern Kann auch reingucken mal. Lasse ich jetzt auf. Ich, ich glaube, das könnte auch noch die Leute interessieren, mal mal in das Innenleben reinzugucken. Dann haben wir hier den Bucher. Ja. Praktischer kleiner Traktor. Eignet sich auch für die Berge ziemlich gut. Dann haben wir hier diesen hier. Den in Belarus. Mit Einstiegsanimation. Mhm. Okay. Okay, wunderbar. Also ich finde das Konzept der Einstiegsstufen hier ziemlich interessant. Also zwei ausge rausgehängte äh, Bleche. Cool. Dann haben wir den 60er Lanz. Machen wir auch mal auf, dann können wir nämlich vorne auch noch sehen die Kurbel, wo die normalerweise ankurbeln. Gewährt äh, die mussten ja angekurbelt werden, zum Teil. Also bei dem ganz alten ich muss ja mal nach vorne gehen und den Motor ankurbeln. Dann kommen wir hier wieder zu einem kommen wir zum Messi zum 185er. typischer 50 60er 70er jahre traktor auch schon ziemlich imposant gebaut wenn ich das mal gucke. Ja, also schon imposant so dann kommen wir zu dem McCormick Deering. ring da bin ich jetzt gespannt Schönes Teil des eisenrost oder sowas. Schön. Das ist der Lizard Bügel, wird er hier genannt. Und mit einer doppelbeweifung in diesem Falle hier. 453er Motor. Sieht nach einem Case IH aus. Vom Logo. Hervorragend. So, und da haben wir den Rundgang schon fast beendet. Da kommt meiner. Das ist der kleine Porsche, den Dieselmeister-Master. Können wir auch mal den Motor aufmachen. Hervorragend, und da kommen wir zum letzten, und zwar ist das der Belarus 240 ein Schlepper, also ein richtig schönen Schlepper hier für auch ähm, Schwanhals und drei Punkte. Also, der hat der ist ziemlich komplett hier schön. Das war der Rundgang. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen. Mich in die Menge hier tümmeln, bis es dann Abend wird und dann die Abendunterhaltung anfängt, würde ich sagen, ich gehe hier nochmal etwas essen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis nachher. So, hier nochmal ein Bierchen gehabt, nachdem auch der Bürgermeister die äh, Runde gemacht hat hier und auch auf jeden einzelnen Traktor gesessen ist. Also es wird langsam dunkel hier, ihr seht, die Beleuchtung ist angegangen, also die haben hier einen Riesenaufwand betrieben, dieses Festgelände herzurichten, was normalerweise hier ein normaler Acker ist, haben sie jetzt richtig umgebaut ähm, zu einem Areal, wo man mh, eben Ausstellung hat. Wir gehen mal ein bisschen noch weiter rüber hier. Zu dem parkplatz drüben da habe ich nämlich auch noch ein paar maschinen gefunden die möchte ich einfach auch noch mal sehen besteigen und einfach noch mal ja mal sehen also wir haben hier zum beispiel den class action 870 der auch da steht okay dann haben wir den fendt den 1050er, glaube ich, ist das hier. Genau, den 1050er fans Eine Riesenmaschine gegenüber den anderen, gegenüber den Alzheimern. Eine Riesenmaschine mit Doppelbereifung. Dann habe noch mal etwas Größeres da stehen. Das ist der Case 620er, der Quad Track. No. dann haben wir hier noch etwas kleineres stehen das ist auch eine, ein fan favorit glaube ich der 500er auf jeden fall hier haben sie einen Riesenaufwand betrieben sehr sehr schön gemacht morgen also ich habe herausgefunden dass hier diese ähm, die tracker pulling geschichte wird morgen stattfinden das ist also nicht für heute jetzt geht dann die nacht los hier das konzert wird beginnen Es sind glaube ich drei oder vier bands eingeladen ich kann nicht sagen ich kenne die nicht das sind lokale bands ähm, hier haben wir noch ein paar tiergehege die da streichelt so für die kinder die hier auch sind hervorragend schön gemacht ganz ganz herzlichen dank jungs für die einladung danke danke danke dass ich hier dabei sein darf und ja hoffentlich bin ich nächstes jahr auch wieder dabei aber im Moment bin ich im Moment hier und jetzt am Genießen des Events hier. Ich gehe jetzt mal etwas essen. Ich habe ein bisschen Hunger. Und dann äh, werde ich sehen, ob wir dann uns sofort wiedersehen oder erst halt dann am nächsten, in der nächsten Kapitel. Dann erst schon mal einen schönen Abend an alle. Ein schönes Wochenende. Falls euch dieses Kapitel so gefallen hat, bitte lasst doch den Daumen da. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Kapitel aus der Schafhirten-Story aus Wyoming verpassen, der jetzt in Besuch ist in Haue in Niedersachsen. Und dann würde ich sagen, das war's. Danke, tschüss und hasta luego.